Servus Leute, willkommen auf meinem Kanal. Seit längerer Zeit teste ich schon von Sunnybeck die Solarpanel Sunbooster 28, 28 Watt und von Sunnybeck auch eine Powerbank mit 10.000 mAh. Ich habe es lange ausprobiert und wollte mit euch mal drüber sprechen. Bleibt also dran. Wenn ihr euch das Solarpanel bestellt, ist immer dabei ein Kabel noch und das Solarpanel, <lacht> ja okay, das war jetzt ein Scherz, aber auf jeden Fall noch ein Zertifikat, das ausgestellt ist von der Leistung. Da möchte ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, da gibt es andere Videos, die erklären das ein bisschen genauer, beziehungsweise ist da auch noch ein Code drauf, den ihr scannen könnt für eine Gebrauchsanweisung. Sehen wir uns doch aber mal das Solarpanel selber an. Es besteht aus vier Teilen, jedes Teil hat 7 Watt, ergibt 28, logisch, und hier noch... Befestigungsösen für den Rucksack oder wo auch immer ihr das befestigen möchtet. Auf der Rückseite befindet sich dann die Elektronik mit zwei USB-Anschlüssen. Hier sieht man das Elektronikkästchen nochmal im Detail mit zwei USB-Ausgängen, USB 1 und 2, mit jeweils 2 Ampere bei 5 Volt. Und da kann man noch die erkennen, die Ladezeiten bzw. wie stark eben ähm, oder wie gut das aufgeladen wird, das jeweilige Gerät und die Länge des Aufladens. Was auch noch wichtig ist bei der Elektronik ist, befindet sich eine Auto-Restart-Funktion, das heißt es unterstützt iOS-Geräte, also Apple, äh, Smartphones. Ähm, das heißt, wenn man in den Schatten geht zum Beispiel und die Unterbrechung da ist, dann muss man das nicht jedes Mal wieder ab und anstecken, damit es wieder aufgeladen wird, wenn die Sonne wieder da ist. Das Solarpanel ist leicht und kompakt mit 850 Gramm, die Maße 64 cm, 32 cm und 2 mm dick. Das Solarpanel ist ETFE beschichtet, die Oberfläche somit wasserfest, kratzfest und stoßfest. Um richtig viel Energie aufzunehmen, sollte man das ca. in 90 Grad Winkel aufstellen und nicht hinlegen, sondern wie gesagt wirklich in den 90 Grad. Das ist aber in den meisten Fällen kein Problem. Das Problem, was hier eher ist, ist das, dass man nicht mehr ablesen kann, ähm, ob das jetzt funktioniert gut oder nicht oder wie lange es dauert. Also diese Anzeige. Die ist da meiner Meinung nach etwas deplatziert. Genau, also entweder nimmst du einen Taschenspiegel oder machst ein Foto vom Handy, wenn du es aufgestellt hast. Denn wenn du es wieder umklappen möchtest, dann verlierst du die Energie. Das finde ich jetzt nachteilig. Das macht natürlich ähm, die Solar, das Solarpanel an sich nicht schlechter. Was lade ich denn mit dem Solarpanel überhaupt so auf? Also hauptsächlich geht es mir um Powerbank. Und ja, eben Powerbank. Das ist hier zum Beispiel ein Batteriegriff für mein Pocket 2, der jetzt auch läuft, die Kamera, die ich habe. Und die hat 5000 mA, ist nicht gerade viel, aber reicht für die Kamera, ist ja auch jetzt wurscht. Und ähm, da dauert es ungefähr zwei bis drei Stunden bei Sonnenschein, kann man einrechnen. Natürlich, ich habe jetzt noch keinen Sommer gehabt. Ich habe die im Winter bekommen, vor einem Monat oder zwei Monaten circa. Und habe die natürlich auch bei der Wintersonne ausprobiert. Jetzt gestern nochmal, es waren 15 Grad circa und klarer Himmel, keine Wolken. Bei den anderen Tests hatte ich immer ein bisschen bewölkt oder mal nicht. Wo es aber leider gar nicht funktioniert, muss ich auch dazu sagen, ist natürlich bei richtig verhangenen, grauen Himmel. Wo es aussieht, als wenn es gleich regnet, da kommt halt nichts durch. Das ist aber bei den anderen Solarzellen, die ich so hatte oder zum Ausprobieren habe, das Gleiche. Dilemma ist halt einfach so. Keine Sonne, keine Ladung. Hier kann man nochmal den Indikator sehen. Wenn man es aufklappt, kommt ein bisschen Licht hin und dann leuchtet das Ding ganz auch rot. Vom Material selber her, ich habe es jetzt oft geknickt und oft verwendet, da sieht man dann leider, leider so leichte Brüche da. Könnt es ihr gut sehen. Ähm, da Hat sich das Material schon ziemlich abgenutzt, muss ich sagen. Und auch hier an den Kanten ist es leider etwas weich. Und hier bei der Elektronikbox, da sieht man, dass das Material da ein bisschen komisch ist, so, so ausgefranst. So. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, habe ich nicht gesehen, ob das am Anfang dabei war oder erst später. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber man sieht eben eindeutig, dass es ein wenig ausgefranst ist. Also mit der Kombination von der Sunnyback 10.000 mAh Powerbank macht auf jeden Fall Sinn. Lieber die zuerst aufladen und dann sein Gerät direkt mit der Sonnenenergie verbinden. macht viel Sinn, denn... Wenn es dann nicht hundertprozentig aufgeladen werden kann, ärgert man sich bloß rum. Die wird irgendwann immer voll sein, ähm, kann man immer überall aufladen. Wenn man einfach das Ding dranhängt und vergisst es und holt es zehn Stunden später ab, ist es mit Sicherheit auch voll aufgeladen im Sommer. Ja, und nochmal ganz kurz, also hier kann man eben den Ladestatus sehen, beziehungsweise wie viel Energie da sich noch drin befindet. Man hat zwei Ausgänge, USB-C und USB-A. Und es ist auch so, dass ein Überladungsschutz dort drin ist, das heißt, wenn das Handy oder was auch immer voll ist, dann schaltet sich die automatisch ab, so wie es sein soll. Lange Rede, kurzer Sinn, Das Sunbooster 28, der macht wirklich, was er soll und das sehr gut sogar. Das ganze technik verlinke ich unten, also mit dem Link auf Sunnybag auf die Seite, da könnt Sie alles nochmal nachlesen ganz genau, Das dann besser ist, wenn ich das hier nochmal zehnmal wiederhole. Was mir nicht gut gefallen hat, ist eben die Positionierung dieser Elektronik, weil ich es nicht ablesen kann. Wenn man das vielleicht anders machen könnte in Zukunft, wäre eine gute Geschichte. Sonst kann ich dazu weiters nichts sagen. Der Langzeittest, der kommt dann mit der Zeit, mit der Erfahrung, mit dem Benutzen, mit dem tatsächlichen Benutzen des Panels. Soweit, so gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch ein bisschen helfen und die Kaufentscheidung erleichtern, ob ihr sowas haben möchtet oder nicht. Ich finde es toll. Es ist eine kleine... Stromanlage auch für den Balkon oder die Terrasse, fürs Camping. Danke fürs Reinschauen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal wieder. Bleibt's gesund, macht's es gut, Servus, Ciao.